Schläfst bei mir, da plötzlich in der Nacht, du liebe Dame, bist du mit einem Laut mir je erwacht, war das sein Name? Ich horche und du sagst es noch einmal: im Halbschlaf, Leo, bleib bei der Sache, Göttin meiner Wahl. Theo. Noch bin ich bei dir, wenn die Stunde naht, dass wir uns trennen. Vielleicht lernt dich dann ein Regierungsrat bei Facebook kennen. Und gibst du seinen Armen nachts dich preis, den stolzen Siegern. Flüstere einmal meinen Namen leise und denk an Tigern. Und gibst du seinen Namen nachts nicht preis? Den stolzen Siegern, dann flüstere einmal meinen Namen leis und denk an Tiegen.